Das war es auch schon. Äh, natürlich erscheint niemand mit seinem Namen aus äh, so der Teilnehmerliste dann in einem veröffentlichten Video, aber für die Nachwelt sollen diese Vorträge natürlich auch aufgezeichnet sein. Äh, wir haben noch drei Minuten, spricht auch nichts dagegen, wenn man nicht unbedingt um 35 startet, sondern eine zwei Minuten davor. Ähm, zumindest einleitende oder vorstellende Worte können schon erfolgen, damit die Neuverität abgelegt wird. Gut, vielen Dank, viel Spaß und gutes Gelingen. Dankeschön. Danke. Ich, ich würde sagen, wir fangen nicht zu, zu früh inhaltlich an, weil ich bin eine Person, die meistens knapp vor, kurz vor knapp kommt. Es wäre dann ja gemein, wenn man diese Leute benachteiligt, wenn sie gerade noch pünktlich kommen. Das stimmt, wir könnten uns mal vorstellen. Ich glaube, das ist nicht das... Spannendste Thema. Also, genauso also mein Name ist Rena Suschnig. Ich komme vom Wiener Bildungsserver, wie auch die, meine Kollegin. Und ähm, ich bin Medienpädagogin und beschäftige mich eigentlich mit einer Reihe an Themen. Also, angefangen von Game -based, Based Learning über die Überschneidung von Umwelt- und Medienpädagogik. Und zuständig bin ich eigentlich aufgrund meiner Ausbildung ähm, sehr stark für die Projekte in der Sekundarstufe. Genau. Äh, mein Name ist Cornelia Amon. Ich arbeite ebenso beim Wiener Bildungsserver. Ähm, ich bin zu, zum Start, weil ich hauptsächlich für, für Scratch bzw. Programmieren im Unterricht äh, zuständig Und nachdem wir das dann auf den YouTube-Kanal verlag verlagert haben, ähm, bin ich in die anderen spannenden Projekte hineingerutscht und eben jetzt in die Trollwerkstatt. Von meiner Ausbildung her bin ich Elementarpädagogin und habe dann äh, Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt Medienpädagogik studiert. Ja. Ähm, außerdem dabei bei unserem Trollwerkstattprojekt ist der Christoph Kendall. Der hat ja heute schon einen Vortrag, weil er auch bei Twine. Nein, Minecraft war es heute. Minecraft, ja. Heute war es Minecraft. Ähm, super engagiert und voll dabei ist. Deswegen hat er uns hier das Feld überlassen. Genau. Damit ist es fast 35. Genau. Ich glaube, wir können starten. Ich entschuldige mich einmal im Vorhinein für diese mega Überbelichtung hier im Büro. Also, wir haben ein sehr starkes Licht. Ich kann es leider nicht besser ähm, trafieren. Aber gut. Also, herzlich willkommen zu unserem Vortrag der Treuwerkstatt, ein Projekt, um Verschwörungserzählungen im Unterricht zu behandeln. Gut, einmal kurz zu wer wir sind und was wir machen. Das haben wir eigentlich schon recht gut. Oder? recht viel darüber geredet, prinzipiell ähm, einmal zum Wiener Bildungsserver, also Bildungsserver ist ein Verein der Stadt Wien und der sich eben mit Medienbildung beschäftigt und Zielgruppe für uns sind PädagogInnen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe, im Zuge dessen hosten wir auch verschiedene Websites wie zum Beispiel das Lehrerweb oder das Meki, also Medienkindergarten, wo man eben verschiedene Praxisideen und Vorschläge finden kann und wir halten auch äh, Workshops zu verschiedenen Themen ab, die man eben alle ähm, auf unserer Website finden kann. Ein kleines Ding hier ist eben die Trollwerkstatt, das ist das Projekt, worüber wir jetzt reden werden. Prinzipiell ähm, sind Verschwörungserzählungen ja nicht unbedingt das leicht verdaulichste Thema und da stellt sich natürlich die Frage, okay, warum sollte man das eigentlich im Unterricht behandeln? Ähm, prinzipiell ist es so, dass wir das nicht nur als sinnvoll empfinden, sondern eben auch als äußerst notwendig, weil es eben eine sehr starke mediale Verbreitung von Verschwörungserzählungen gibt. Das spricht praktisch, Schüler und SchülerInnen sind sowieso Verschwörungserzählungen sehr oft ausgesetzt und vor allem auch Falschinformationen. Und das kann man eben prinzipiell kaum vermeiden. Ähm, was man aber dagegen tun kann, das dachten wir uns eben, ist, dass wir eben dabei ansetzen, Wissen darüber zu generieren und ähm, zu vermitteln und den SchülerInnen Werkzeuge zu geben, um diese Thematik eben zu reflektieren und damit besser umgehen zu können und ähm, Genau, das eben dann im Grunde auch kritisch zu hinterfragen. Wenn man die Verschwörungserzählungen jetzt im Unterricht behandelt, ähm, gibt es eben eine Reihe an Ziele, aber die wichtigsten oder die für uns in, nach unserer Ansicht am wichtigsten sind, sind eben, dass man Verschwörungsmythen erkennen kann. Das heißt, ähm, man kann hier unterstützen durch Wissen, was sind Merkmale von Verschwörungserzählungen eigentlich, auf welche sprachlichen Ausdrücke kann ich achten. Ähm, wie kann ich das eben kritisch hinterfragen und so weiter und so fort, ähm, wo wir eben schon wieder auf das kritische hinterfragen ähm, kommen, was ich jetzt etwas vorweggenommen habe. Ähm, das kritisch hinterfragen Stärken, ähm, das kommt eigentlich sehr häufig vor. Vor allem in der Medienpädagogik ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, vor allem immer aber auch bei Verschwörungserzählungen. Wenn einem jetzt eine Meldung unterkommt, ähm, wo man sich nicht ganz sicher ist, okay, ist es jetzt eine verlässliche Quelle oder nicht, dass man einfach lernt, diese Quelle zu hinterfragen, dass man recherchiert und dass man das, was man liest, einfach prinzipiell kritisch hinterfragt, was natürlich bei Verschwörungserzählungen ein super, super wichtiges Thema ist. Dann kommen wir zu Emotionen einordnen, lernen. Das klingt vielleicht anfangs etwas komisch in Bezug auf Verschwörungserzählungen, aber prinzipiell ist es eben so, dass sehr, sehr viele Menschen deshalb an Verschwörungsmythen glauben, weil sie ähm, eine starke Emotion damit verbinden. Sprich zum Beispiel die Corona-Pandemie. Viele Leute hatten einen Sicherheitsverlust, das Gefühl eines Kontrollverlustes, dadurch vielleicht auch oft Angst und glauben dann eben eher an eine schnelle und leichte Erklärung, was natürlich sehr problematisch ist und ähm, wo wir halt ansetzen versuchen, ist auch, dass wir eben sagen, diesen Emotionen, dass man da etwas lernt, besser umzugehen. Zum Beispiel, okay, ich habe Angst vor Sicherheitsverlust. Gibt es vielleicht noch, auch noch andere Strategien, die ich machen kann? Was ist das eigentlich genau? Wie kann ich da dahinter blicken? Und letztendlich, das ist eigentlich das große Überziel, das wir haben, ist, dass man Verschwörungserzählungen entgegensteuern kann, sich ähm, eben konsequent zu informieren, keine falschen Informationen selbst zu verbreiten und eben alles kritisch zu hinterfragen. Gut, ähm, nur mal kurz angeschnitten, wir reden jetzt dauernd von Verschwörungserzählungen. Also Verschwörungserzählungen, die ähm, kann man ganz gut abgrenzen zu Falschinformationen, weil Verschwörungserzählungen ähm, meistens eine sehr elaborierte Begründung dahinter haben. Ein Beispiel wäre, der Klimawandel ist erfunden. Das wäre eine falsche Information, eine Verschwörungserzählung hätte dann eine ganze Begründung dahinter. Wieso, was, warum und so weiter. Ähm, prinzipiell, um eine Verschwörungserzählung zu erkennen, ist es eben wichtig, Wissen darüber zu haben. Kurz zusammengefasst, Also Verschwörungserzählungen haben meistens ein großes Ziel oder einen großen Zweck dahinter. Als Beispiel eignet sich hier das Coronavirus. Es kursiert nämlich das Mythos, dass das Coronavirus nur zu einem bestimmten Zweck entwickelt worden sei. Das haben Sie sicher schon alle mal gehört. Zum Beispiel, dass man die Anzahl der Bevölkerung reduzieren möchte. Ähm, Verschwörungserzählungen sind immer auch ein Narrativ. Und das Thema dieses Narrativs ist immer wir, also die Armen, die arme Bevölkerung gegen die anderen, die Mächtigen, die Großen, die Elite. PolitikerInnen meistens sehr reiche Personen, siehe zum Beispiel Bill Gates, das ist oft so eine Person, die in der Corona-Pandemie damit im Zusammenhang gebracht wird. Dann eben, dass diese Gruppe und Personen, also die Mächtigen, anderen Menschen bewusst Schaden zufügen möchten und dass das Wissen darüber im Geheimnis und von den Medien verschleiert wird. Gut. Ja, wir dachten, wir machen den ähm, Vortrag ein bisschen interaktiv und wollten wissen, wie stehen Sie dazu, das Thema im Unterricht zu behandeln? Und wir hätten gefragt mit ähm, so Emojis. Mein Problem ist, ich habe keine Emojis. Das liegt wohl am Google Chromebook. Also wer dafür ist, das, das Thema im Unterricht zu behandeln, hebt mal die Hand. Das sollte sogar bei mir gehen eigentlich. Bitte. Siehst du, siehst du wenn jemand die Hand hebt, Alena? Ja, ich sehe es und wir haben schon drei Personen die, die Hand gehoben haben. Wow! Noch mehr? Ja, sogar einen, eine klatschende Hand. Hand hoch, ah, hervorragend. Das ist natürlich eine hervorragende Art und Weise, das zu umgehen, es im Chat zu posten. Ja, das, das nenne ich Medienkompetenz. Wunderbar. Vielen Dank fürs Mitmachen um diese Uhrzeit vor allem. Ähm, dann gehen wir mal weiter, Alina. Bitte. Ähm, unsere Projektziele. Bitte die nächste Folie. Wir im Verein arbeiten nach einer AAA-Strategie und zwar Acknowledge, Accompany und Activate und mit der Trollwerkstatt wollten wir ähm, ein möglichst einfaches Tool ähm, geben, um zu aktivieren, also Pädagoginnen die Möglichkeit zu geben, etwas zu Verschwörungserzählungen schnell zu machen. Also, sich, also wenn man sich am Vortag denkt, okay, ähm, ich hätte gerne noch Material, dann kann man das nehmen und im Unterricht umsetzen. Ähm, Grundsätzlich war es, ist es gedacht, Prävention zu leisten, Aufklärungsarbeit ähm, und eben die, die Thematisierung von Verschwörungserzählungen im Unterricht zu unterstützen. Ähm, und ganz wichtig war es, dass wir äh, schnell verfügbares Material haben, aber auch mh, eine, eine ganze Bandbreite einfach. Also nicht nur ein Handbuch, wo wir recherchiert haben und wo die ganzen wichtigsten Infos drin sind, eben wie... Ähm, wie die Alena vorher erzählt hat, was ist jetzt ein Verschwörungsmythos eigentlich? Also das, sondern auch den ganzen Rest dahinter. Und dazu zeige ich jetzt einfach mal her, von was wir sprechen. So. Noch sieht man gar nichts. Jetzt. jetzt hoffe ich, dass ihr alles seht, Alena. Ja, entschuldige, mein Name da oben, ja. Ja, Man sieht die Webseite. Das ist ähm, das Ding. Wir haben ein wunderschönes Logo, das hat äh, unser Geschäftsführer Yuki Sakurai gemacht. Und auch unser ähm, ITler Alexander Hofbauer hat gut also sehr viel mitgearbeitet am Projekt. Ähm, uns war ganz wichtig, dass es eben eine, eine Seite ist, auf der alles zu finden ist. Deshalb auch hier ähm, ist das Material in den ganzen Icons gut zusammengefasst und auf dem ersten Teil hier das Material Trollwerkstatt das ist eben die kurze Erklärung und zu den Materialien wird jetzt gleich die Alina weiter erzählen du bist wieder dran Alina du bist gemutet Gut, ich muss den Bildschirm wieder teilen. Sieht die Präsentation wieder? <lacht> Perfekt. Gut. Also, das war eben ähm, zu unserer Homepage. Ähm, jetzt wir kurz zum Theoriematerial. Also, eine wichtige Grundlage, wie eben meine Kollegin schon gesagt hat, ist eben ähm, unser Theorie- und Praxismaterial. Also, grob gesagt, sind die Pakete eigentlich dafür da, um ähm, LehrerInnen greifbare und komprimierte Theorie auch zur Thematik zur Verfügung zu stellen, genauso wie auch praktische Umsetzungsmöglichkeiten. Ähm, vom Theoriematerial, da ist es eben konkretes das Ziel, dass man LehrerInnen Innen über die Thematik aufklärt und ihnen eben auch detailliertes Wissen zur Verfügung stellt. Ähm, detailliert meint hier einfach, dass die theoretische Aufarbeitung etwas genauer ist, als das, was im Unterricht in kurzer Zeit angesprochen werden kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ähm, man macht eben nur eine Thematik kurz durch, hat das natürlich einen Vorteil, wenn sich die Lehrperson gut mit dem Thema auskennt. Und ähm, wenn man sich prinzipiell nicht so gut auskennt, dann eben auch schnell nachlesen kann in diesem Theorie-Teil. Ähm, gerade bei dem Thema von Verschwörungserzählungen kann man sich denken, dass es nämlich oft zu Diskussionen kommt oder dass eben viele Fragen gestellt werden und die tiefer gehendes Wissen in diesem Bereich dann ist und je mehr man darauf reagieren kann, desto ähm, besser. Genau. Ähm. Und das Theoriematerial ist prinzipiell so aufgebaut, dass es sich in fünf Überthemen strukturiert. Das sind einerseits die Merkmale, also wo ich eh schon kurz darauf angesprochen habe, also was macht eine Verschwörungserzählung eigentlich aus und wieso sind Verschwörungstheorien eigentlich keine Theorien. Wo grenzen die sich auch zur Wissenschaft ab, also zu wissenschaftlichen Theorien? Deshalb reden wir auch jetzt immer von Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen, falls Sie sich schon gefragt haben, weil man Verschwörungstheorien eigentlich lehnen wir den Begriff ein bisschen ab, weil sie eigentlich keine Theorien sind. Ähm, das nächste Thema wäre dann der Glaube. Also wieso glauben Menschen eigentlich an Verschwörungserzählungen? Und welche psychischen Faktoren spielen da eigentlich mit? Ich habe es auch früher kurz angesprochen mit den Emotionen beispielsweise. Ähm, dann die Entstehung von Verschwörungserzählungen, also wie entstehen die eigentlich? Und auch die Gefahren von Verschwörungserzählungen, also ähm, die Gefahr ist vor allem dann da, wenn man jetzt auf eine bestimmte äh, Gruppe abzielt, zum Beispiel Antisemitismus und so weiter. Ähm, und der Umgang mit Verschwörungserzählungen. Das ist durchaus ein sehr schwieriges Thema, ähm, aber wir wollten es unbedingt noch drin haben, um eben auch die Reflexionsfähigkeiten von den Kindern zu stärken und ihnen auch gewisse ähm, Tools mitzugeben. Wie kann ich eigentlich mit Verschwörungserzählungen umgehen im Internet oder in Gesprächen? Was wären da Möglichkeiten? Und Genau, das ist eben auch ein großes Thema, wo wir versucht haben anzusetzen. Ähm, der Theorieteil ist prinzipiell eigentlich in Form eines Handbuchs strukturiert und beinhaltet eben auch Reflexionsfragen und kurze praktische Tipps. Das sehen Sie zum Beispiel ähm, in diesem gelben Kästchen. Das ist zum Beispiel recht praktisch, wenn man jetzt nicht das ganze Praxispaket, worauf ich gleich komme, umsetzen möchte, sondern einfach nur kurze Ergänzungs- und Zwischenfragen einbauen möchte oder auch weiß, okay, wo kann ich ansetzen? Zum Beispiel, dass man kurz fragt, wieso ist jetzt ein sprachlicher Ausdruck, zwar könnte eine rote Flagge sein für eine Verschwörungserzählung, aber warum ist das nicht automatisch deshalb gleich einer? Also so ein kleines Beispiel nur, welche Fragen Sie da ungefähr erwarten. Gut. Dann auch schon zum Praxisteil, also das Praxismaterial, das ist eben an die theoretische Ausarbeitung thematisch angelegt und hat eben das Ziel, Anregungen für die praktische Umsetzung eigentlich ähm, in, in, im Unterricht zu bieten. Ähm, insgesamt sind es eben fünf Praxisideen, da es ja thematisch angelegt ist und auch genauso aufgebaut ist wie der Theorieteil. Ähm, und diese fünf Praxisideen sind zu je einer Unterrichtsstunde und das inkludiert eben Recherchearbeit, Einübung von Dialogstrategien, ähm, sprachliche Merkmale, Wissenschaften eben Abgrenzen von Verschwörungserzählungen und so weiter und so fort. Also zu diesen verschiedenen Thematiken sind eben Unterrichtsbeispiele drin. Diese Module können gerne kombiniert werden. Man kann aber auch einfach nur eine Kleinigkeit aus den Modulen nehmen. Das kann man sehr individuell ähm, variieren und auch kombinieren oder eben gleich alle fünf Praxisideen machen, je nachdem, wie es zeitlich eingebettet werden kann. Und ähm, wichtig ist eben auch, dass die praktische Umsetzung als Anreiz eben dient. Und ähm, sie ist eigentlich eine Kombination aus Theorie, aus, ähm, also meistens eine Einführung einer theoretischen, einer praktischen Übung und einer Reflexion. Genau. Gut, einmal so viel dazu. Jetzt haben wir wieder eine kleine Frage an Sie, damit Sie zu spät, zu spät auch noch ein bisschen denken müssen. Tut uns leid, wir dachten, das ist vielleicht ein bisschen interaktiver. Also welche Punkte erachten Sie denn für das Theorie- und Praxispaket als wichtig? Auch wenn Sie es jetzt noch gar nicht gesehen haben, was würden Sie sagen? Was fällt Ihnen ein? Was würden Sie da als wichtig erachten? Gerne auch im Chat, wenn es nicht. <lacht> Ausgesprochen werden möchte. Ist auch schon spät, ich verstehe es eh. Dann übernehme ich einfach wieder, Alena. Ich glaube, die nächste Fu. Ach, ja, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, Fakt von Fiktion zu unterscheiden. Hm. Super Einwand, ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und nicht nur für Schülerinnen und Schüler wichtig, sondern eigentlich verstehen. Ja. Mhm. Ja. Das war auch ein Punkt, der uns ganz wichtig war, jetzt auch wenn ich vorgreife für die Videos, dass wir alles möglichst einfach verpacken. Themen aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Mhm. Fakt checken etc. und lernen, wo man was nachschauen kann. Mhm. Links. Ähm, habe ich auch versucht, bei mir zum Beispiel unter den Videos ähm, dazu zu geben. Bei, bei Faktchecken haben wir uns dann immer so ein bisschen in den Fake News Bereich begeben, wo ja von Mimi Kammer zum Beispiel schon, schon sehr viel da ist. Also es war für uns auch wichtig, dass wir m, alles ein bisschen mehr sammeln. Bei uns sind Fake News wohl auch dabei, aber es geht ähm, um das, eben den größeren Bereich der Verschwörungstheorie, wobei die ja bis zu einem gewissen Grad nicht auseinanderdividiert können. Also es gibt ganz, ganz viele Überschneidungsbereiche. Und uns geht es da ganz stark um das reflexive Denken, auch das Nachfragen. Ähm, du hast im Theoriepaket ja auch ganz viel über die Quellensuche und ja. wie man das macht. Also eben, Faktchecken ist da ja wunderbar drin. Genau, es sind auch drei also verschiedene Websites auch drin, wo man dann nachschauen kann. Das ist ein um, super Input und ganz, ganz wichtig, ja. Danke für die Mitarbeit um die Uhrzeit, das ehrt uns sehr. Wirklich, ja. Vielen, vielen Dank. <lacht> Gut, dann gebe ich mal weiter. Dankeschön. Ähm, Videos und der Verschwörungserzählungsgenerator. Ähm, wir haben uns gedacht, es ist vor allem heutzutage einfach auch wichtig, dass man nicht nur auf Papier Informationen sammelt und verbreitet, sondern auch eben in Form von Videos und vielleicht auch mit spielerischem Einsatz. Die Videos beinhalten also auch diese fünf Themenblöcke, die sind ziemlich an, den, an die Theorien einge, angelehnt, nur halt um einiges kürzer. Also es sind relativ kurze Erklärvideos ähm, um, um die fünf Minuten. Und der handeln eben genau das. Was ist eine Verschwörungserzählung? Ähm, Im Schluss, wie kann ich darauf reagieren? Ähm, und dazwischen noch, äh, was, was beinhaltet alles? Beziehungsweise ähm, haben wir da eine ganze Playlist zu genau denselben Themen gemacht. Die findet man auch auf der Trollwerkstatt Website. Ähm, und die, der Verschwörungsmythengenerator, der soll, also der macht aus drei unterschiedlichen Themenblöcken, das ist jetzt schwierig, schwierig zu erklären, aber ich bin mir sicher, Sie schauen sich es nachher auf der Homepage an. Man kann drei Auswahlmöglichkeiten treffen und dann wird einem eine Verschwörung generiert. Ähm, und die ist einfach völlig abstrus. Wir haben uns gedacht, als spielerisches Unterrichts, ähm, als spielerischer Unterrichtseinsatz könnte zum Beispiel diese Verschwörung dann hergenommen werden und möglichst ähm, überzeugend wiedergegeben werden müssen, um dann hoffentlich in einem reflexiven Prozess draufzukommen, dass gerade mit Emotionen es extrem gut funktioniert, was komplett zusammenhangloses auch wiederzugeben beziehungsweise so wiederzugeben, dass es bis zu einem gewissen ähm, Punkt auch geglaubt wird. Und wir haben sowas so in der Art schon ausprobiert mit äh, Schülerinnen und Schülern. Und es ist wirklich beeindruckend, wie, wie gut die das auch können und wie sehr sie es aber dann auch wieder äh, reflektieren können, dass das eben das Problem ist bei Verschwörungserzählungen. Also das war so eine der Ideen, warum wir den gemacht haben. Und ich glaube, da kommen wir auf die nächste Folie, Alena. Gibt es da vielleicht von Ihnen? Spontane Ideen zum Einsatz von Videos und Generator. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach wieder alle niederstarren. Gerne auch wieder im Chat. Also man musste diese Uhrzeit nicht mehr sprechen, nur mehr wir. Oh, danke schön. Danke, das freut uns. So, Hervorragend. Oh, super. Dankeschön. Sehr cool. Ich glaube, das ist schon alles, was wir um diese Uhrzeit erhoffen konnten. Ja, Ach, vor allem, dass Sie Lena. wirklich die, die Seiten noch anschauen. Ist, vielen Dank. Das ist wirklich voll cool. Freut uns sehr. Vor eigener eigene Verschwörung. Ja, ja. Cool. Mhm. Also das war ein Chat, Alena. Als äh, Vorlage für eigene Verschwörungstheorien könnte der Generator genutzt werden. Perfekt. Also, ist, mit, so Quiz, ist, ne? mit Quizfragen zwischendurch, wie bei einem MOOC. Auch super Idee. Ein schneller Einstieg in das Thema. Mhm. Was macht... Mh? Das ist ein sehr guter Input, dass man dadurch echt gut sieht, was eine Verschwörungstheorie oder eine Verschwörungserzählung ausmacht. Das ist ein sehr guter Input, weil gerade dieses Emotionale und diese... Fakten oder falsche Informationen eigentlich von überall her ähm, sind ein sehr guter Indikator dafür. Ja? Das ist ein super Input, danke. Ich hoffe, man hat gesehen, dass ich das jetzt in Anführungszeichen gestellt ja. habe, die Fakten. Die ja, Hände waren gerade noch im Bild. Ich Perfekt. Ich <lacht> Gut, ja, vielen Dank für die Antworten. Perfekt. Wir haben hier noch mal fünf Minuten, also los, los. Gut, los. dann gehen wir mal schnell weiter. Dann haben wir auch noch Zeit für Fragen, wenn es noch welche gibt. Prinzipiell haben wir auch ein Lern also ein Planspiel eigentlich. Dieses Planspiel soll einen spielerischen Anreiz schaffen, aber es kann natürlich auch ähm, also hat natürlich auch einen Lerneffekt und äh, prinzipiell ist das Planspiel lediglich dann für die Verwendung gedacht, wenn Verschwörungserzählungen bereits im Unterricht behandelt wurden und auch schon eine Arbeitsphase eben mit sehr starker kritischer Reflexion stattgefunden hat. Ähm, das ist nämlich sehr wichtig, damit man glaube ich das Spiel auch gut greifen kann. Also prinzipiell geht es in dem Spiel darum, dass es eben ähm, verschiedene Gruppen gibt. Es gibt die sachlich argumentierenden und die magisch Denkenden, die etwas emotionaler argumentieren. Sie haben dann Präsentationen und Diskussionen und in der, also am Ende gibt es eben dann eine Auswertung und in der Reflexion soll man dann eben darüber ähm, nachdenken, wieso sich emotionale ähm, Erklärungen oft besser verkaufen können, was es daran ansprechen, aber wieso ist es genau wichtig, sachlich zu argumentieren und was ist daran eigentlich der Wert und wieso sollten wir auf das mehr achten. Ähm, die Lernziele prinzipiell sind eben auch das Einüben von Dialogstrategien, weil die Kinder und SchülerInnen so eben sehr stark in Dialog miteinander treten durch dieses Spiel, was eben zum Ausprobieren im Unterricht oft etwas schwierig ist, wenn es nur eine kleine Übung ist, ähm, dass man eben die Verschwörungserzählungen kritisch hinterfragt und das auch einübt und die Reflexions- und Problemlösekompetenz stärkt. Gut, genau. Also das ist jetzt prinzipiell immer von uns. Ähm, Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Kritik, ähm, Aussagen, was auch immer Sie uns mitteilen möchten? Ähm, genau. Und sonst hätten wir hier noch die... Ich habe eine Anmerkung. Hm? Ich habe noch eine Anmerkung. Und zwar ja. haben Sie völlig unser Quartett vergessen. Wir haben ja. auch noch ein Verschwörungstheorie-Quartett. Das wir vorhatten, ähm, bei der Kinderpädagogik auch mitzuhaben und austeilen zu können. Ähm, deswegen ist es jetzt im... Ähm, im Vortrag völlig untergegangen. Aber wer gerne ein Verschwörungstheorie-Quartett hätte, kann sich gerne bei uns melden und wir werden irgendwas mit der Abholung organisieren können. <lacht> Hier! Ich schreibe einfach. Ähm, Habst du mit? Ja. Okay. für Nicht-Wienerinnen. Ähm, wo ist Nicht-Wienerin? <lacht> wir werden am besten mit unserem Geschäftsführer Rücksprache halten, ob wir es verschicken können. Genau, aber es ist ein sehr klein und kompakt, also es passt im besten Fall eigentlich sogar als Postkastel. Also das stimmt. Da könnte sich was machen lassen. <lacht> wir müssen uns ein ähm, Budget für, für den Versand aushandeln, aber nachdem die Interpädagogik ja nicht war, haben wir vielleicht zumindest noch Ressourcen, die wir irgendwie verteilen können diesbezüglich. Ich wollte eh schon lang wieder mal nach Vorarlberg. ist ein sehr schönes Land. Ober ist auch kein Problem. <lacht> Stimmt, ich habe wieder das Klimaticket. Das wäre nur ich mehr auch, <lacht> Wäre eine Betriebsreise wert auf jeden Fall. <lacht> äh, wie gesagt, Mail an pädagogik Ich habe es in den Chat gepostet und wir werden bis morgen herausfinden, ob wir sie verschicken dürfen. Ähm, für vor allem Teilnehmerinnen von diesem Workshop, die so <lacht> großartig mitgemacht haben. Ich meine, da muss mir auch gut ist. Das war es, glaube ich, von unserer Seite. Ja, vielen, vielen Dank ähm, an alle, die heute zugehört, teilgenommen, äh, referiert und halt immer noch hier sind. Äh, vielen Dank für euren wunderbaren Vortrag. Ähm, Verschwörungstheorien ist wirklich ein Thema, das man gut einbauen kann. Äh, Markus Resch mit seinen applaudierenden Händen, da kann ich mich anschließen. Ähm, Wenn es noch Fragen wünsche oder Ähnliches gibt, bin ich gerne noch hier. Äh, ansonsten will ich nicht das letzte Wort haben. Deswegen übergebe ich gerne an die zwei Kolleginnen, die jetzt ihren Vortrag gehabt haben. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder in irgendeinen virtuellen Raum und hoffentlich auch bald wieder in echt. Vielen, vielen Dank. Danke, das hoffen wir auch. Genau, also danke auch von unserer Seite für die Aufmerksamkeit, für die Interaktion. Wir haben uns sehr gefreut, heute da sein zu dürfen und wir wünschen auch noch einen super schönen Feierabend und Genießt es. Und danke für das Lob. Genau. Vielen Dank. Gut, Alina, gehen wir auch an den Feierabend. Gut. Tschüss. Guten Abend an alle. Danke ebenfalls.